Woraus besteht so ein Produkt? Was ist da dran? Ist da im Zweifelsfall ein Beileger dabei? Es gibt vielleicht Werbespots direkt am Produkt bis hin zu Präsentationen. Wie sehen Bedienungsanleitungen aus? Produktbeschreibungen? Das spielt alles rein in so ein Produkt oder gar eine Dienstleistung. Und ich habe da nur mal so ein paar Beispiele aufgelistet, um sozusagen zu zeigen, da gibt es diverse Punkte. Das ist nur hier für eine halbe Stunde Vortrag. Glaub mir, das kann alles beliebig viel komplizierter werden. Aber es soll einfach nur zeigen, es gibt diverse Punkte, an denen man angreifen kann. Das hier zum Beispiel, sehr clever, ist ein Verkaufsprospekt von Audi für den Q7. Die verkaufen einem ein Auto und wenn man dann noch sagt, ach, ich würde mir jetzt gerne den Fernlichtassistent noch freischalten lassen, dann legen die einen magischen Schalter um, ich zahle 135 Euro und das Auto kann was, was es vorher nicht konnte, sollte man meinen. Natürlich konnte das Auto das vorher schon, nur der Schalter war intern digital nicht umgelegt. Das heißt, die haben ja ein Produkt verkauft, das eigentlich was kann, halten mir aber Features von mir fern sozusagen, in der Hoffnung, dass ich mehr am Ende kaufe und dann sage, ach, die 135 Euro, das ist es mir wert, das mache ich jetzt auch noch. Ist das fair, ist das ethisch-moralisch in Ordnung? Da kann jeder drüber diskutieren, aber es ist zumindest wichtig, darüber nachzudenken. Ist mein Produkt das, was im Zweifelsfall auf einer Palette beim Kunden landet? Oder gehört da viel mehr zu? Ein bisschen Service hier, ein bisschen Service da, vielleicht die erste Wartung etc. etc. Kann man halt drüber nachdenken und ich kann dann nur raten, das genau zu tun, weil da draußen gibt es diverse Beispiele aus diversen Branchen, die das den ganzen Tag machen. <lacht>